Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es nochmal ein Gewinnspiel, ich hatte schon lange keins mehr, aber jetzt hat der Entwickler mir nochmal zwei Keys zur Verfügung gestellt. Oder eher gesagt, sind die in meinem Spam-Ordner gelandet, also der Entwickler wollte mir die Keys eh geben, einen für mich und einen äh, ja, für euch. Und äh, ja, dann habe ich bei Twitter ihn nochmal angeschrieben, habe da einen Key bekommen und äh, somit habe ich jetzt zwei Keys zum Verlosen und äh, die möchte ich natürlich an euch weitergeben und äh, ja, da ihr mir sehr wichtig seid und äh, ohne euch dieser Kanal gar nicht existieren würde, möchte ich die halt gerne verlosen und äh, ich würde sagen, wir machen das Ganze bis Dienstag und äh, bis Dienstag 16 Uhr ist Einsendeschluss. Schreibt einfach unter die Kommentare, ja, ich möchte beim Gewinnspiel teilnehmen. Und äh, dann müsst ihr mir noch nennen, wie der äh, Charakter heißt, den wir spielen. Und äh, das ist der Ben, den kennt ihr ja schon. Also der muss jetzt immer dabei sein. <lacht> und äh, ja, der hat mich vermisst, weil ich war ja arbeiten und äh, ja, jetzt freut er sich, dass ich wieder hier bin. Wie man sieht, ne? <lacht> ja, ähm, schauen wir mal ganz kurz auf die Steam-Seite und. Ähm können wir auch noch mal ganz kurz auf, mein, ähm, auf meinen Kanal dann gucken? Ähm, das Spiel ist momentan noch im Angebot für 11,04 Euro, also 15% runter. Normal kostet es 12,99 Euro. Und äh, ich finde, es echt ein cooles Spiel. Also, man, man spielt. Äh eine andere Person, sage ich mal, und äh, hat die aus der Vogelperspektive und kann die dann wirklich steuern und äh, springen und so weiter. Das Ganze hat auch Behaptics Support, äh, heißt, man kann diese, diese Vibrationsweste benutzen und die wird auch vollständig vom Spiel unterstützt. Also nativ schon und äh, ist bei so einem Spiel jetzt nicht so wichtig. Äh, beim e bei irgendeinem Ego-Spiel wäre es besser, aber äh, war trotzdem cool, wenn man eine Leiter hochgeht oder so, dann, dann äh, vibriert hier alles und äh, man merkt halt was. Dann hat man ab und zu so Mini-Rätsel, die muss man selber lösen, also wirklich in VR hat man dann äh, seine zwei Hände und äh, kann halt äh, kleinere Rätsel lösen. Das passt, das passt eigentlich ganz gut, fand ich. Und äh, ja, ich habe, ich glaube, gucken wir mal ganz kurz eine Stunde, 39 Minuten gestreamt und äh, mir hat es gefallen. Also war mal komplett was anderes als, als äh, sonst die Spiele, nichts mit großer Gewalt oder so. Ja, unterstützt werden die Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift, also WMR werden offiziell nicht unterstützt, kann ich leider auch nicht für euch testen, weil ich keine WMR Brille habe. Ich hätte ja gerne die G G2, aber äh, das habe ich schon öfters <lacht> erwähnt. Das geht momentan nicht. Und äh, ja, leider gibt es keinen äh, deutschen Support von Untertiteln oder so. Ähm, ich habe den Entwickler darauf angeschrieben und er hat mir äh, geschrieben, aktuell ist das nicht geplant, aber äh, die halten sich das echt vor. Und äh, das ist ein Early Access Titel hier und äh, der sagte mir, wenn die das Spiel so weit äh, ja, fehlerfrei haben, weiterentwickelt haben ähm, und final haben, das wird irgendwann Ende Oktober sein, glaube ich, äh, dann überlegen die sich nochmal, wenn es sich natürlich gut verkauft, dann äh, auch deutsche Untertitel anzubieten. Das ist natürlich auch äh, sehr viel Arbeit und äh, eventuell mit Kosten verbunden, wenn man es nicht selber übersetzen kann, dann braucht man dafür natürlich äh, auch Hilfe. Okay. Ja, hier ist mein Stream und... Äh, ja, hier seht ihr auch, ich habe meine, meine ähm, Behaptics-Weste angehabt. Oder nicht meine, sondern Andyman VRs Behaptics-Weste. <lacht> also mir ist das leider auch momentan zu teuer. Deshalb bin ich äh, echt froh, dass der Andyman äh, mich da unterstützt und äh, mir das Teil zur Verfügung gestellt hat. Und danke nochmal dafür, Andyman. Also ein klasse Typ, der Andyman. Und schade, dass der keinen äh, ja, YouTube-Kanal mehr betreibt. Also er hat noch seinen Kanal, aber er ladet da erstmal nichts mehr Neues hoch. Oder lädt, ladet. Ja, Leute, ähm, ich verlinke euch natürlich äh, Rindlo sowieso äh, in, die, in die Infoboxen hier oder äh, gleich in die, in die, ähm, im Abspann. Und äh, dann bitte ich euch auch nochmal, euch Falcon Age anzuschauen. Das habe ich jetzt für die Quest gespielt. Und äh, ja, ist auch ein, ein cooler Questtitel, der ähm, ja... Ist auch mal wieder was ganz anderes, man hat, äh, man lernt einen kleinen Falken kennen, den man großzieht und mit dem man äh, dann äh, aus dem Gefängnis flieht und äh, ja, Abenteuer erlebt, sage ich mal. Äh, der, der Vogel ist echt mega geil, also ich habe äh, manchmal echt gut geschmunzelt. Und äh, ich werde das auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiterspielen, denke ich mal. Ich weiß noch nicht, ob ich davon Videos mache oder einfach für mich. Das hängt darauf äh, hängt davon ab, wie das Spiel jetzt ankommt und ob mal auch Feedback in den Kommentaren kommt. Äh, ja, spiel das weiter, ich will das unbedingt sehen oder sonst was. Ne? Also ich habe schon mal so Spielreihen gemacht und äh, ja, dann, dann schaut es am Ende niemand mehr. Und äh, das nützt uns äh, allen eigentlich nichts, weil ich habe damit äh, auch sehr viel Arbeit und... Äh, wenn es keiner guckt, äh, bringt es halt auch nichts. Ne? Also wenn ihr gerne so wirkliche fertige Spielreihen sehen wollt, schreibt es mir einfach mal öfters in die Kommentare, dann weiß ich wenigstens, was ihr auch sehen möchtet. Ähm, so, zum Beispiel Half-Life Alex, ähm, Wilson's Heart habe ich damals auch durchgespielt, Lone Echo habe ich in Englisch und in Deutsch durchgespielt, äh, komplett auf meinem Kanal auch. Also wenn ihr solche Spielreihen auch gerne seht, wie gesagt, einfach in die Kommentare und äh, dann weiß ich wenigstens, was so gewünscht ist. Ja, also... Dienstag-Einsendeschluss für dieses Gewinnspiel hier. Ähm, nennt mir einfach einmal den Charakter, den wir da spielen. Und äh, zum anderen äh, natürlich auch, dass ihr gewinnen wollt, dass ich sehen kann oder lesen kann, dass ihr auch wirklich gewinnen wollt, mitmachen wollt bei dem Gewinnspiel. Und ja, ich äh, schaue mal, wie ich das Gewinnspiel dann mache. Das werde ich Dienstag sehr wahrscheinlich dann auch wieder live machen, ob es jetzt äh, wirklich... Äh, ähm ja, Loszettel sind, die ich wieder mache oder einfach äh, einen Comment Picker nehme, weiß ich noch nicht. Ähm, hängt davon ab, wie viele Leute da jetzt mitmachen. Also zwei Steam Keys und äh, ja, ich werde es auf keinen sozialen Plattformen posten, diesen, äh, dieses Gewinnspiel hier, weil das soll für meine jetzigen Abonnenten sein, sollen. Dankeschön an euch sein, dass ihr mich so toll unterstützt. Und äh, ja, deshalb an meine jetzigen Abonnenten, natürlich, wer dann mitmacht, äh, okay, Seid aber so fair und abonniert meinen Kanal, wenn ihr schon mitmacht. Äh, wäre echt fair von euch und würde mich natürlich auch freuen und auch mir weiterhelfen und meinem Kanal. So, ich hoffe, der Ben ist jetzt gleich fertig hier, <lacht> hat seinen Platz gefunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und äh, ich denke mal, wir sehen uns Montag zu den VR-News wieder und äh, Dienstag dann äh, zur Gewinnspielauslosung. Bis dann. Ciao.